Hallo und herzlich Willkommen zu koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen veganen Burger mit dem Patty von der Firma Beyond Meat vorstellen. einem veganen Patty, der in den USA gerade durch die Decke geht, aber in Deutschland gar nicht so einfach zu besorgen ist. Und das Ganze machen wir auch noch im Opti-Grill. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten für meinen veganen Burger habe ich hier bereitgestellt. Zentrales Element natürlich hier für diesen veganen Burger ist hier das Burger Patty. Und hier habe ich äh, natürlich keine Mühen und keine Kosten gescheut, euch mal das aktuelle Top-Produkt aus den USA hier vorzustellen. Das geht ja gerade durch die Decke und da gibt es hier eine ganze Reihe von Burgerketten, die den wohl jetzt schon aufgenommen haben als veganes Produkt. Und ich hatte ja auch schon zwischendurch jetzt den Big Vegan von McDonald's mal getestet. Das äh, Video blende ich euch oben ein. Das ist hier die Packung. Ne? The Beyond Meat, The Beyond Burger. Ja, Beyond außerhalb jenseits ähm, wahrscheinlich am treffendsten übersetzt mit jenseits von fleisch ja das soll wohl auch so sein wir werden es testen ne? das ist hier so eine 10 packung ja, was brauchen wir, außer den Patties natürlich, ich habe extra zwei jetzt mal aufgetaut, ein, mit einem brauche ich nachher den Burger und einen werde ich dann mal anbraten, nur zum Anschneiden auch, zum Gucken. Das Ganze machen wir heute natürlich nochmal jetzt im Opti-Grill. Schauen wir mal, ich glaube das klappt doch im Opti-Grill, mal sehen. Dann brauchen wir natürlich hier äh, einen burger -Bun. ich habe hier mal so einen weizen vollkorn genommen, auch komplett vegan. Wir brauchen natürlich ein bisschen Salat, dann brauchen wir Tomate, und dann brauchen wir für die Soße, für den Burger hier äh, Gurken ich habe hier äh, die süßlichen Gurken die ihr sonst auch so für Hotdogs kennt genommen habe die einfach klein geschnitten genaue Mengen wie immer in der Infobox daraus machen wir so eine Art Mayonnaise Burgersoße deswegen haben wir hier also jetzt vegan natürlich passend Sojamilch, dann haben wir hier Zitronensaft und wir haben hier Rapsöl. Als Basis, ja, dann brauchen wir natürlich ein paar Gewürze: wir brauchen Salz, wir brauchen ähm, Paprika edelsüß, wir brauchen Tomatenmark, ein wenig Senf und ein bisschen Pfeffer. Ja, habe ich alles angesprochen? Ich glaube, das war's. Ja, dann sind wir soweit durch erstmal und dann lege ich mal los. Erster Schritt jetzt hier ist unsere vegane Burgersauce. Ich fange mal an mit der Sojamilch, dann kommt der Zitronensaft und dann kommt hinterher erst das Öl dazu. Und es ist jetzt enorm wichtig, und das ist wirklich genauso wie bei normaler Mayonnaise, wenn ihr mit Öl und Eiern arbeitet, dass alles dieselbe Temperatur hat. Also ihr müsst dafür sorgen, dass alles wirklich zum gleichen Zeitpunkt schon draußen stand und identische Temperatur hat, sonst funktioniert das nicht. Also ich fange mal an mit der Sojamilch, gebe die hier rein. Und dann den Zitronensaft und was ihr auf jeden Fall braucht, ich mische das Ganze ein bisschen, ist jetzt hier ein hohes Gefäß, das ist wichtig und so ein Pürierstab, damit ihr eben das Ganze jetzt mischen könnt und jetzt püriere ich das Ganze und gebe dann ganz langsam das Öl hinein, wie bei einer Mayonnaise auch, mal gucken, ob das heute funktioniert. Ihr seht, ist das jetzt zwar von der Konsistenz ja noch keine Mayonnaise, aber es ist schon sehr fest geworden hier und es reicht mir auch. Und jetzt mische ich einfach die anderen Zutaten hinzu, die ich hier noch habe. Ich gebe jetzt mein Salz dazu. Ich gebe mein Paprika edelsüß zu Pfeffer. das Tomatenmark und den Senf so und jetzt rühre ich erstmal so und ihr seht ihr das wird jetzt hier eine ziemlich dickflüssige Soße die hat eigentlich nicht genau die richtige Konsistenz so für Burger Soße dicker muss sie gar nicht sein denn sie soll ja auch ein bisschen sich auf dem Patty nachher noch bewegen. Die stelle ich jetzt zwischendurch in den Kühlschrank, während ich jetzt weitermache. Also das ist schon ganz gut. Und jetzt kommt hier mein Gurkenrelle rein. Na, so von der Konsistenz her geht jedoch ganz schwer vom Löffel, ganz gut. Ja, Jetzt geht es mal ab in den Kühlschrank und dann können wir uns um die Patties kümmern. Und die ja jetzt in den sollen. So, der OptiGrill hat sich gemeldet, er ist startbereit, dann wollen wir unsere Patties auf den OptiGrill geben, ganz ohne Fett, ohne alles, denn ich will natürlich jetzt auch wissen, wie sie werden und dann schauen wir mal, was der OptiGrill so mit den Beyond Meat Patties veranstaltet, auf geht's. So, der OptiGrill hat sich das erste Mal gemeldet, ja, sieht tatsächlich aus wie rohes Fleisch zunächst mal, schauen wir mal und machen weiter. So, nächste Stufe Orange, ja, nimmt langsam Farbe an. So, der OptiGrill meldet Rot, soll heißen bei einem Burger, ich bin fertig. So, unser Beyond Meat Burger, unser Patty ist fertig und dann schneiden wir ihn mal an. Um zu so gucken wie er aussieht. Oh ja, heiß. Er ist noch heiß. Jo, also von der Struktur her sieht er wirklich perfekt aus wie Fleisch. Lässt sich nicht unterscheiden, zumindest rein optisch nicht. Also es ist wirklich, oh, könnte auch ein Rindfleisch Patty sein, nicht zu unterscheiden. Von der konsistenz her fest um etwas kross so. also zunächst mal optisch und haptisch wie immer man das formulieren möchte hier bei dem patty von Meat beyond das sieht super aus und jetzt verprobe ich einfach mal ich nehme jetzt mal ein stück von diesem patty hier und dann schaue ich mal auch schmeckt super also wirklich wie Fleisch, schwer zu unterscheiden, hat tatsächlich einen Fleischbeigeschmack, keine Ahnung wie das funktioniert, aber er schmeckt wirklich wie Fleisch, er hätte allerdings im OptiGrill ruhig eine Stufe vorher rausgekommen, also er ist nicht trocken, schmeckt wirklich gut, aber der braucht nicht so lange, klar, logisch, er muss ja auch nicht durch werden, also im OptiGrill reicht wahrscheinlich Orange. Beim nächsten Mal mache ich Orange für euch. Wenn man ihn zerpflückt, wenn man ihn jetzt hier mal zerreißt, dann ist die Struktur auch wirklich extrem fleischähnlich. Also wie gehackt ist, was angebraten ist, toll. Also eine tolle Alternative zu Rind, echt klasse, zurückhaltend gewürzt. Er ist gut gewürzt, aber nicht scharf, nicht übermäßig, nicht salzig, also wirklich gut. Wollen wir natürlich mal unseren eigenen Burger auch zusammenbauen? Deswegen habe ich ja zwei Patties gemacht. Und das machen wir jetzt auch mal. So, es geht an den finalen Zusammenbau meines Burgers hier mit Beyond Meat. Ich habe die beiden Weizenvollkorn-Buns hier ein bisschen getoastet. Ich finde immer, der Bann braucht ein bisschen Soße hier. Deswegen streiche ich zunächst Soße auf beide Seiten hier vom Bann und baue ihn danach zusammen. So, und meine vegane Soße ist übrigens auch schon fest geworden. Ne? Ihr seht also hier, die hat eine gute Konsistenz. Die fällt gut vom Löffel. Also so ähnlich wie so eine etwas flüssigere Burger-Soße. Sehr lecker, habe ich eben schon probiert. So und jetzt mache ich es so, dass ich hier mein Salatblatt auf die untere Hälfte lege, dass der nicht so widerspenstig ist. dann lege ich mein Bann hier oben auf und dann gebe ich hier Tomate oben auf ah, ein bisschen groß die Scheiben hier zwei Reichen und dann gebe ich hier den Deckel oben drauf auf meinen veganen Beyond Meatburger. So und ich glaube wir müssen mir recht geben der sieht nicht schlecht aus, da kann man wirklich nicht meckern, das ganze vegan mit Beyond Meat und natürlich werden wir ihn gleich auch mal anschneiden und schauen wie er so aussieht und natürlich auch testen. sieht richtig gut aus, oder? Ich finde, da kann man wirklich nicht meckern. Ein riesen Burger hier darunter. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das Patty hat. Ich blende es nochmal ein. Also, da kann man glaube ich nicht meckern. Ein veganer Burger, der aussieht wie ein normaler Burger und... Jetzt testen wir mal, wie er schmeckt. Ich hasse das ja Sachen die Kamera zu halten, aber... Echt lecker, wirklich lecker. Ja, sorry, genug geschmatzt. Wirklich lecker. Toller Burger. Beyond Meat, eine tolle Alternative für alle, die kein Fleisch essen wollen oder dürfen, warum auch immer, aus gesundheitlichen Gründen, aus Glaubensfragen, warum auch immer. Wirklich toll. Wir haben auch die das nächste Mal höchstens bis Orange, das reicht.